Hi und willkommen. Mein Name ist an die Rupé und ich begrüße euch zurück zu Let's Black King Kingdom 3. In der letzten Folge haben wir gegen Luxord, äh, sehen und Malusha gekämpft. War ein relativ harter Kampf eigentlich, war aber eigentlich schon hart, ne? Aber ja, weiß nicht, ob ich lieber Einzelkämpfe gehabt hätte, aber da war ich mir schon von Anfang an sicher, dass das sowieso nicht der Fall sein wird. so Donald ist gar nicht in seinem Team, Goofy auch nicht, also kann ich das hier Wegmachen, ne? Äh, ja, was soll ich noch ausrüsten, ne? Da ist die Frage. War eigentlich nichts. hier so. Und das könnte vielleicht gut sein, ne? Und das war es eigentlich. Und ja, war ja klar, dass nicht gegen jeden einzelnen kämpfen würden. Also gegen 13 Bosse hintereinander. Da packen sie lieber so drei in einen kampf machen die ein bisschen schwächer aber das war ja zu erwarten eigentlich gott bin ich aber trotzdem gut wie er hat gemacht haben also ja hätte man schlimmer machen können so wir warten noch ein paar kämpfer auf uns da sind die nächsten als anzim ich will noch nicht gegen sich wenn wir bis zum Ende aufwarten. Rico gewinnt eigentlich voll, voll einfach gegen Anze, finde ich. Der kleine Rico ist auch noch da. was geht okay rico ist in unserem team ok ansem ist auch da ah, weg von mir gehen wir erst auf mini rico los die musik ist die von kingdom hearts 1 gegen an rico Oh, schon wieder passiert irgendwas. Was Piraten, haut ab. So also wie sie das. Oh, ich war schon wieder an zum Kampf, aussehen wird. Sind immer die Schlimmsten von allen. Wait. Ja, die die sehr Nordklone bleiben natürlich nur übrig. Warum oh, muss ich aus mal zwei? hey let's speed it up keep the line moving also Mini Rico. Oh Gott. damit wäre eigentlich besser erst gegen sich ja was zu machen weil er die ganze zeit von weiten auf einen schießt Ah, soll. eigentlich ein Foto von dir machen, ne? ein Foto von dir machen sichtbar. Gut. Du bist der, der macht, hab ich mir gedacht, ey schon damals in Kingdom Hearts 1 fertig gemacht meinst du was jetzt eine Chance gegen mich? Rico ist wieder ab. Das ist die Musik, die man hörte, als man gegen war gekämpft hat. Was ich sehr gut finde. Wer hat alle gesagt? Was du ein Riko? Mini rico oder <lacht> Sigvar? Ne? auf jeden Fall nicht. Boah, ich muss halt echt strategisch einsetzen, die gut Form, ne? Meine dunkelheit ist dunkler als deine. Au! Ja, ob das so eine gute Idee war? Oh Rico ist auch K.O. super. Boah. Wesen ja. ist ja nicht so nervig wie Chain of Memories, Rico. gehen zu kämpfen ab bei der Absolut Horror. Oh, nein heute dieser angriff aus den ganzen alten eigentlich ist dieses spiel mehr oder weniger nur anlehnungen andere Kingdom -Match spiele und ich liebe es muss ja nicht das nicht viel neues hier in diesem spiel was ihr die kämpfe angeht Aber was soll's. Du hast noch alte Musik und so was alles. Ich meine, warum irgendwas ändern, wenn es awesome ist? Ne? Nein, ich bin nicht gegen dich. Oh, ja. Gut. Einer erledigt. Oh, oh. Uh die nummer four. You're not real huh? I'm the real one. Aren't you my past self? from when Ansom possessed me? No, you beat Ansom and you're still here. This guy is me. Rico's team might be awesome. I knew it. It's a replica. A soon-to-be empty vessel. I've been waiting for a chance like this. Oh. Oh. Hey! What are you doing? Take the vessel! No. The world already has you. There's someone else who needs the replica more. You know who I mean. Oh. Naminé. you're saving her. Es war ein Versprechen gewesen, ne? Glück. Es geht aber hier noch weiter. Oh, Gott, was macht er da? Äh, Alter. Oh Gott. Gott so warte, der der Charakter. Soll er angeblich, der einer der schwersten bosse in kingdom Hearts 2 sein weil ich irgendwie nie verstanden habe ja also wie es aussieht war es das auch für ihn nach diesem kampf alter komm mal auf dem boden für ein foto machen Hau auf. Oh nein. Let's see. Nein. Gotcha. Er hat einen Bogen. Dann soll man den Angriff ausweichen? <lacht> Da wird nichts mit dem Foto. Na, ich habe ja gerade eins geschossen. Oh. Ja, war es wohl in meiner Theorie dann, ne? Oh, King Nummer zwei. Boom. Da geht besser Charakter in. Oh. Ja. <lacht> fickes If I had a Keyblade, it'd be different. Like you're actually worthy to use one? Oh. I am worthy. Oh. What do you mean? <güls> The old coot promised to bequeath me his. Why else do you think I would ever put up with all his nonsense? Yeah, love song, It'd be wasted on you. As if. <clears throat> oh, what? Oh. up. Wesen sie damit stil gegangen, lebt er noch? Ich habe so das Gefühl, er lebt noch. Bitte sagt mir, er lebt noch. Warum sonst diese diese extra cut Ist das eine Replika für Nominae? Ja. Yeah. Wish we could help her now. But first. I know. I'm going after Ansom. Okay. I'll go help the others. Hm. Ich glaube, wir haben wortwörtlich den Charakteren geholfen, Wir haben wenigstens irgendwie Hilfe die Sonne geht runter Okay. Wo bitte sagt mir Sigba lebt noch? Er muss noch leben. So, ich würde gerne mal speichern. und einen Schnitt machen. ganze Zeug hier mal, weiß ich nicht. Ein bisschen so, for Mein Fortschritt speichern, wenn es geht. Da ist ein Speicherpunkt. Ja. Ein mit mir letztens aufgefallen ist, wir haben mal ja terra aqua und ventus ne? sind dafür ja terra bedeutet ja erde aqua wasser und ventus wind ich habe mich immer gefragt wo ähm, feuer ist und dann ist mir eingefallen li ist auf feuer und als sie da als li so mit ventus und aqua gesehen habt da sind mir schon so ein bisschen aufgefallen er ist das feuer steht hier wahrscheinlich der letzte hat jetzt erstmal hier so mitbekommt aber okay da warum sind diese so komische sortiere Warte mal hier Mission 2 nee. so wieder hier geschafft ja, ja warte da hinten da sehe ich Demix und sonst niemand anderen gut dann machen wir runter froh weiter und nehmen uns die organisation ja vor ich, weiß nicht, ich gespeichert deswegen lasse ich mal und ja ich bedanke mich alle für zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge